Welchen Firmen gehört Zürich? In Schweizer Städten steigen die Mieten, während Banken, Versicherungen und Immobilienfirmen immer mehr Wohnungen kaufen. Am Beispiel von Zürich zeigen wir erstmals auf, wer die Imogiganten giganten sind. Was besitzen sie? Und wie wirkt sich ihr Einfluss auf die Mietpreise aus? Eine Reflektrecherche. Diese Recherche wurde von Reflekt, dem ersten unabhängigen und gemeinnützigen Rechercheteam der Schweiz, realisiert. Solche Recherchen sind teuer und nur möglich, wenn sie von Zuhörerinnen und Zuhörern wie Ihnen unterstützt werden. Unter www.reflekt.ch können Sie Mitglied werden oder etwas spenden. Ohne Frau Rossi sähe Zürich anders aus. Ende der 1980er Jahre erhielt sie vom Immobilienunternehmen Ledermann ein Kaufangebot für ihr Haus im Seefeld. Das heutige Trendquartier galt damals als leicht verrucht und eher günstig. Die Immobilienfirma jedoch hatte große Pläne. An der Ecke Seefeldstraße, münch sollte eine ganze Häuserzeile abgerissen und mit einem Neubau ersetzt werden. Die Nachbarn von Mariana Rossi verkauften. Sie lehnte ab. Fortan gingen die Liegenschaften getrennte Wege. Aus Ledermanns Teil mussten die Mietenden ausziehen. Die Häuser wurden abgerissen und mit dem neuen Tor zum Seefeldquartier ersetzt, wie die NZZ 2011 schrieb. Frau Rossi sanierte ihr Haus in Etappen, baute neue Küchen ein, neue Badezimmer, ließ die Fassade streichen und ersetzte das Dach sowie die Fenster. Heute steht die Ecke im Seefeld symbolisch für den Wandel in der Stadt, rechts der Neubau in Rot modern mit Flachdach und vielen Kanten, daneben der Altbau mit weißer Fassade, schrägen Dächern und dem runden Turm. Nicht nur äußerlich ist der Unterschied enorm, sagt George Nievergeld, der sich im Quartierverein engagiert und vis-à-vis -vis der Häuserzeile wohnt. Frau Rossis Gebäude sei belebt, voller Menschen, während rund um den Neubau von einem Kinderhort im Erdgeschoss abgesehen meist toten Stille herrsche. Einer der Gründe dafür im Neubau, der seit 2019 der Versicherungsgesellschaft Swiss Life gehört, sind möblierte Business Apartments mit zweieinhalb Zimmern. Bei Mariana Rossi kosten auch Dreizimmerwohnungen nicht über 1500 Franken. Vor 20 Jahren hieß es, das lohne sich nie, diese Häuser sanft zu sanieren. Erinnert sich Georges Nivergelt. Dafür, dass Frau Rossi das Gegenteil bewiesen hat, gilt sie nicht wenigen im Quartier als Heldin. Ihre Geschichte zeige beispielhaft auf, wie sich das Seefeld in den letzten Jahrzehnten verändert habe. Und sie mache deutlich, wie sich private und professionelle Hausbesitzerinnen unterscheiden können. Berlin, Amsterdam, London. In Europas Metropolen kaufen Unternehmen immer mehr Wohnungen auf. Die größte Stadt der Schweiz ist da keine Ausnahme. Kommerzielle WohnungsbesitzerInnen haben in Zürich während der letzten 15 Jahre stark zugelegt. 2006 lag der Anteil von Unternehmen, Pensionskassen und Anlagestiftungen am gesamten Wohnungsbestand noch bei 22%. Prozent. Ende 2020 waren es bereits 28%. Von den 25'000 neuen Wohnungen, die seither entstanden sind, gingen fast alle auf das Konto der Kommerziellen. Doch wo liegen diese Wohnungen und wem gehören sie? Um diese Fragen zu beantworten, braucht es Geld, Zeit und nochmals Zeit. Denn die Stadt Zürich hinkt bei der Digitalisierung des Grundstückbesitzes hinterher. Wer wissen will, wem ein Haus gehört, muss eines der elf Stadtzürcher Grundbuchämter per Mail oder Telefon kontaktieren und darf dann nur eine limitierte Anzahl Anfragen stellen, die sich jeweils immer auf ein spezifisches Grundstück beziehen muss. Manche dieser Auskünfte sind kostenpflichtig, personenbezogene Anfragen sind nicht möglich. Zum Vergleich, andere europäische Metropolen legen deutlich mehr Wert auf Transparenz. Und in Schweizer Städten wie Basel, Bern oder Schaffhausen ist zumindest das Grundbuch digitalisiert. Anfragen können dort einfacher gestellt werden, was Lokalmedien genutzt haben, um Licht ins Dunkel des Immobilienmarktes zu bringen. Im Kanton Zürich hingegen waren Anfang November 2020 erst etwas mehr als 40% aller Grundstücke digital erfasst. Von den Behörden abgesehen weiß niemand, wem wie viele Wohnungen gehören, sagt Donato Scognamiglio, Professor für Immobilienwirtschaft an der Uni Bern und Geschäftsführer des Immobilienberatungsunternehmens IAZI. Aus diesem Grund haben wir mit Fachpersonen gesprochen, zahlreiche Berichte gelesen und Publikationen analysiert, um eine Liste der potenziell größten Wohnungsbesitzer innen der Stadt zu erstellen. Basierend auf dieser Liste versuchten wir herauszufinden, wie viele Wohnungen die Unternehmen tatsächlich besitzen. Wir wollten von ihnen wissen, wie sich ihr Portfolio in der Stadt in den letzten 15 Jahren verändert hat und wo sich ihre Immobilien befinden. Mehrere der ganz großen Firmen sind von sich aus sehr transparent. Andere gaben uns auf Anfrage Auskunft und eine kleine Gruppe weigerte sich gänzlich, Transparenz zu schaffen. Die Pensionskasse Profond, die Zürcher Kantonalbank, Coop sowie die Versicherungsgesellschaften Swiss Re und Balois gaben nicht einmal bekannt, wie viele Wohnungen sie aktuell besitzen. Sie könnten daher ebenfalls zu den grösseren ImmobilienbesitzerInnen der Stadt gehören. Aller Widrigkeiten zum Trotz konnte Reflekt in monatelanger Arbeit die bisher umfangreichste, zu journalistischen Zwecken erstellte Adressdatenbank zum Immobilienbesitz in Zürich erstellen. Ihr Umfang? Rund 20'000 Wohnungen. Unsere Recherche zeigt, dass der Zürcher Wohnungsmarkt von einer Versicherung und zwei Banken dominiert wird die Swiss Life Gruppe, der größte Versicherer der Schweiz, besitzt laut eigenen Angaben rund 5'000 Wohnungen in Zürich. Die UBS und die CS besitzen über mehrere Fonds, Anlagestiftungen oder Betriebsinterne Pensionskassen fast 3'700 respektive 2'400 Einheiten. Dahinter folgen Pensionskassen, Anlagestiftungen, weitere Versicherungen sowie Immobilien-AGs. Den zehn größten von uns identifizierten WohnungsbesitzerInnen gehörten Etwa 9 Prozent aller Wohnungen in Zürich. Von den rund 20 identifizierten Immobilienunternehmen haben fast alle signifikant zugelegt. Ausreißer sind die Pensionskasse des Bundespublika, die heute nur 16 Wohnungen mehr besitzt als 2006, und die Zürichversicherung. Letztere gibt an, dass sie Anfang 2021 700 Wohnungen weniger besaß als vor 15 Jahren. Sie wäre damit das einzige der untersuchten Unternehmen, das einen Rückgang verzeichnet. Ganz anders sieht es bei der Anlagestiftung Assetimo aus. Das Unternehmen, das Gelder von Schweizer Personalvorsorgeeinrichtungen anlegt, konnte seine sieben Wohnungen von 2006 um massive 2000 Prozent steigern. Auch die wohl unbekannteste Gruppe der Großgrundbesitzer, die IMO-Firmen, haben um mehrere hundert Prozent zugelegt, darunter etwa die Swiss Finance and Property AG, die Mobimo AG oder die Fundamenta AG. Die eindrücklichste Entwicklung aber hat die Swiss Life Gruppe hinter sich. In nur elf Jahren konnte der Versicherungsriese sein Immobilienportfolio um 2700 Einheiten erweitern und auf hohem Niveau mehr als verdoppeln. Ob schon auch die beiden Großbanken Credit Suisse und UBS sowie der Versicherungskonzern AXA stark zugelegt haben, wurden sie von der Swiss Life Gruppe regelrecht abgehängt. Dank dem wohl größten Zuwachs im Zürcher Wohnungsmarkt der Neuzeit gehört dem Konzern nun jede 50. Wohnung der Stadt. Zu mehr Transparenz fühlt sich das Unternehmen deswegen nicht verpflichtet. Anders als etwa die CS, die UBS oder die AXA macht die Swiss Life ihr Immobilienportfolio weder auf ihrer Website noch im Jahresbericht publik und beantwortet auch entsprechende Anfragen negativ. Um dennoch zu verstehen, welche Rolle das dominante Unternehmen auf dem Zürcher Wohnungsmarkt spielt, haben wir gemeinsam mit dem Stadtmagazin Zürich.ch die elf Grundbuchämter der Stadt Zürich um Informationen zum Grundstückbesitz der Swiss Life angefragt. Nach einem längeren Prozess, in welchem unter anderem das öffentliche Interesse an der Auskunft begründet werden musste, haben zehn der elf Grundbuchämter die entsprechenden Daten herausgegeben. Gegen den Entscheid des elften Grundbuchamts hat Reflekt Beschwerde vor dem Bezirksgericht Zürich eingereicht. Sobald alle Daten vorliegen, werden wir diese auswerten. Doch weshalb spielt es überhaupt eine Rolle, wem die Wohnungen gehören? Ein Grund ist, dass Wohnen in der Stadt immer teurer wird. Der von der Stadt Zürich erhobene Mietpreisindex ist seit 2000 um 21% Prozent angestiegen. Die Mieten der Wohnungen, die auf den Markt kommen, lagen 2021 sogar 30% Prozent über denjenigen von 2005. Dass es zwischen diesen steigenden Mietpreisen und der Zunahme der kommerziellen WohnungsbesitzerInnen einen Zusammenhang gibt, ist für Walter Angst klar. Die Großen können den Spielraum bei den Mieten viel extremer ausreizen als private Besitzer, sagt der Vertreter des Mieterverbands Zürich. Immobilienfirmen könnten den Markt genau analysieren, Daten zu ortsüblichen Mietpreisen sammeln und basierend darauf die Preise bis ans Limit anpassen. Die Unternehmen sind professioneller unterwegs als früher, sagt auch Immobilienexperte Donato Scornilio. Sie könnten Mietanpassungen großflächiger vornehmen und hätten mehr Mittel, um größere Objekte zu kaufen oder Totalsanierungen zu realisieren. Zürich ist ein extremer Markt, sagt Michael Trübestein, Professor an der Hochschule Luzern. Hier treffe eine hohe Investitionssicherheit und eine gute Lage auf positive Zuwanderung, sehr knappe Landreserven und viel verfügbares Kapital. Das habe mit dazu geführt, dass sich die Preise für den Kauf von Wohnimmobilien allein zwischen 2008 und 2018 verdoppelt haben. Einer der Gründe dafür, spätestens seit der Finanzkrise 2007-2008 gelten Wohnimmobilien besonders in den florierenden Großstädten als begehrte Anlageobjekte. Weil renditeträchtige Alternativen fehlen, fließt immer mehr Geld in den Immobilienmarkt. Ähnlich wie Aktien oder Fonds werden Wohnungen zunehmend zum Finanzprodukt. Diese sogenannte Finanzialisierung des Immobilienmarktes hinterlässt ihre Spuren, auch in der Schweiz ganz besonders in Zürich, denn die Stadt ist weitgehend gebaut. Es fehlt an freien Flächen oder größeren Arealen, auf denen große Neubauten entstehen könnten. Nachdem es 20 Jahre immer nur aufwärts gegangen sei, befände sich der Zürcher Wohnungsmarkt nun in einer Phase der Reife, sagt Robert Weinert vom Beratungsunternehmen Würst Partner. Trotzdem hätten viele Akteure nach wie vor das Bedürfnis, Objekte zu erwerben, um eine langfristige Rendite zu erwirtschaften. Die Investoren stehen unter Renditedruck und wollen ihr Portfolio optimieren. Sie sanieren, bauen aus, erstellen Ersatzneubauten. Dieser Anlagedruck erhöht die Zahlungsbereitschaft der Investoren. Und wer teuer kauft, möchte auch teuer vermieten dass diese Aufwertung nicht selten zur Verdrängung alteingesessener Bewohner BewohnerInnen führt, zeigt sich vom Zentrum bis an den Stadtrand. Befeuert durch die zunehmenden Investitionen, greift die unter dem Namen «Seefeldisierung» bekannte Zentrifizierung um sich. Doch nicht alle institutionellen Wohnungsbesitzer gehen nach diesem Muster vor. Die Managementgesellschaft Benzimo, die in mehreren Anlagestiftungen Pensionskassen verwaltet, baut meist in Etappen oder saniert in bewohntem Zustand. Umbauen ist zwar dreckig, macht Lärm und bringt viele Unwägbarkeiten mit sich, sagt Firmenchef Jörg Koch. Aber die Menschen können bleiben und der Mietzinsaufschlag nach der Sanierung ist moderat und durch das Mietrecht limitiert. Auch Wohnbaugenossenschaften agieren sanfter. Sie bauen und sanieren sozialverträglich, denn wo die Mieterinnen mitspracheberechtigt sind, braucht es bei Erneuerungsprozessen ihre Zustimmung. Damit alle bleiben können, müssen also Renovationen und Ersatzneubauprojekte gut durchdacht sein. Womöglich wird in bewohntem Zustand saniert, wo nicht, in Etappen, damit die Bewohner später zurückkehren können. Vor zehn Jahren verankerten Zürichs Stimmbürger in der Gemeindeordnung, dass mehr Wohnraum dem Renditedruck entzogen werden soll. Bis 2050 ist ein Drittel gemeinnütziger Wohnungen anvisiert. Aktuell beträgt der Anteil an den Mietwohnungen je nach Zählweise zwischen 26 und 29 Prozent. Unser Ziel haben wir noch längst nicht erreicht, sagt Andre Udermatt. Obwohl die absoluten Zahlen gestiegen sind, habe man aufgrund der hohen Bautätigkeit den Anteil nicht erhöhen können. Um die Mietpreissteigerung zu mindern, versuche man, Liegenschaften mit einer aktiven Wohnpolitik dauerhaft dem Markt zu entziehen. Bei Bauvorhaben privater Bauträgerschaften könne die Stadt zudem im Rahmen von Mehrausnutzungen bezahlbaren Wohnraum einfordern. Mehr Genossenschaftswohnungen und sozialverträglichere Um- oder Neubauten. Könnte das also reichen, um die steigenden Preise zu dämpfen? Das bezweifelt Sibyl Walti, Raumwissenschaftlerin beim ETH Wohnforum. Die Renditeorientierung und die zunehmenden Investitionen der Unternehmen seien höchstens ein Teil der Aufwertungsspirale. Das eigentliche Problem aber liege woanders. Seit 80 Jahren liege der Wohnungsleerstand in Zürich stets unter zwei und meist fast bei null. Diese Tatsache treibt die Preise in die Höhe, sagt Welti. Laut ihr trägt die Stadt selbst einen großen Teil der Verantwortung für die hohen Mietpreise. Denn in den letzten Jahrzehnten entstanden massiv mehr Arbeitsplätze als Wohnplätze. Was Zürich zwar Wirtschaftswachstum beschert, aber auch mit einem Dilemma konfrontiert. Wo sollen all die Menschen unterkommen, die diese Arbeitsplätze beanspruchen? Eine nachhaltige Siedlungsentwicklung ist nur möglich, wenn Raumplanung und Politik die stadtökonomischen Zusammenhänge mit einbeziehen, sagt Sibyl Welty. Verglichen mit 1960 habe Zürich heute rund 20'000 Einwohner weniger und 160'000 Vollzeitbeschäftigte mehr. Vom damaligen 1-zu-2-Verhältnis habe sich die Stadt hin zu einem 1-zu-1-Verhältnis entwickelt. Die Raumwissenschaftlerin geht davon aus, dass die Preise tiefer wären, wenn die Stadt ein Verhältnis anstreben würde, das auf einen Vollzeitbeschäftigten zwei Wohnplätze vorsieht. Nicht das Bauen von Wohnraum sei der Preistreiber, sondern das Nichtbauen. Als Mieter müsste man daran interessiert sein, dass deutlich mehr Wohnraum zugelassen wird. In kleinem Ausmaß zeigt sich dieses Dilemma auch im eingangs erwähnten Zürcher Seefeld. Das Haus von Frau Rossi konnte sanft saniert werden. Die Mietpreise stiegen moderat und das Quartier profitiert von der Lebendigkeit der Bewohnerinnen. Doch zusätzlicher Wohnraum ist nicht entstanden. Anders im Neubau vis-à-vis. -vis, Im Tor zum Seefeld sind die Preise deutlich höher als früher. Einwohner wurden verdrängt. Doch es wurde zusätzlicher Wohnraum geschaffen. Investieren, verdichten, aufwerten. Oder die Stadt so lassen, wie sie ist. Wie der optimale Kompromiss für Zürich aussieht, bleibt offen. Nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa fehlen gute Beispiele dafür, wie prosperierende Städte sozial und umweltverträglich wachsen können. Klar ist nur, steigen die Bodenpreise weiterhin so stark, wird Wohnraum stetig teurer. Und die Probleme nehmen zu.